Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zuletzt Let's Tales for Sparial, die Definitive Edition. Wir stehen, wie ihr sehen könnt, hier vor dem finalen Boss, obwohl ich glaube, ich bei Entschuldigung, beim letzten Mal gesagt habe, wir gehen noch ins Kochduell. Und ja, ähm, das habe ich ehrlich gesagt gemacht und auch schon aufgenommen, aber ich <lacht> ich habe auch gesagt irgendwie, ich weiß, was ich noch mit dem Rest des Parts mache im letzten Part, aber das wären trotzdem dann noch irgendwie, weil ich ein zu kurzer Part gewesen und ähm, ich habe auch im Internet mal nachgeguckt, ob es wie fast jedes andere Minispiel in dem Spiel hier irgendwie wichtig ist, ob man das überhaupt gewinnt oder nicht. Und ja, werde ich aber auch alles, glaube ich, noch mal erklären, wenn wir dann den Part äh, sehen im nächsten Part. Also, wenn ihr halt alles seht, im nächsten Part und ähm, ja was jetzt was ich jetzt also plan ist ich habe jetzt schon zehn minuten aufgenommen aber ihr dabei da, da habe ich dann auch gesagt so ja ich habe trainiert und so bin jetzt level 90 und so habe ein paar titel gefarmt, aber das will ich jetzt hier nicht noch mal zusammenfassen ich habe kritische äh, ne, tödliche treffer titel gefarmt, aber das habe ich auch alles schon erklärt in diesen zehn minuten und ich möchte das jetzt nicht noch mal hat werde ja alles im nächsten Part erfahren. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass den nächsten Part, den ihr seht, hat noch stattgefunden vor diesem finalen Boss. Und ja, den hänge ich dann nach diesem Part hier an. Und hoffentlich schaffen wir jetzt auch Ducke zu besiegen. Weil ich bin jetzt Level 90. Ich habe... Ähm, ich habe übrigens hier noch was gefunden. Und ja, gucken wir mal hier rein. Ich hoffe, hier ist nichts besonderes, weil, weil ich, ich möchte jetzt nicht so lange jetzt hier noch was machen, bevor wir in den finalen Kampf gehen. Aber ich dachte mir, du nimmst jetzt hier mal auf, was du hier noch gefunden hast, ne? Und hoffentlich finde ich irgendwie, weil ich nicht, die letzten Puppen noch, die mir noch fehlen, für dieses Snowboard-Game von Repeat. Aber sieht bisher schlecht aus. Deiner Mitte ist irgendwie was, ne? Hier das Glänzende, Da. Wir mal da. Ist doch bestimmt was geiles. Ne, Pass auf eine ultimative Waffe oder so. Die mir ja dieses ganze Problem erstmal eingebockt haben, ne? dass ich hier überhaupt nicht weiterkam. So. Auf den Arm nehmen. <lacht> ey. Sackgasten mit nichts, So was hasse ich. Na, hier war ich schon, ne? Ja. Glaub schon. ist nichts mehr ne? das war amulett und lorbeer habe ich bekommen amulett hätte glaube ich für alle Startdinger, ne. ja das könnte vielleicht nicht schlecht sein kampf gegen druck aber ja schaffen wir schon so ich plane hier jetzt reinzugehen und den feld zu machen weil es lächerlich langsam ist level 82 bis 90 da wird ja wohl jetzt zu schaffen sein oder ich habe mir außerdem sehr viele Gedanken jetzt um die Fertigkeiten gemacht. Normalerweise habe ich hier zum Beispiel Lebens- und Mentalboost ausgerüstet, aber das sind alles Sachen, die nach dem Kampf passieren. Hier Geistheiler auch. Das sind so meine Standardsachen. Aber es gibt ja nach keinen nach Kampf. Ich meine, okay, die ersten beiden Phasen, danach ist irgendwie ein Kampfende, aber das bringt es jetzt nicht so. Habe stattdessen einige andere Sachen reingepackt. Wie das hier zum Beispiel was sozusagen bedeutet so wie ich das verstehe du benutzt nur weil ich zwei überlimits aber in wirklichkeit hast du über limit drei jetzt erreicht was nicht schlecht ist so und dann noch ein paar andere sachen hier weil ich könnte euch mal angucken was ich hier so als ausgerüstet habe ich habe viel auf abwehr und so gemacht viel resistenz gegen staatsbeschwerden magische beschwerden wo ich nicht genau weiß was der unterschied zwischen denen ist aber ja hier. Yeah. Natürlich immer noch das gleiche Team: ne? Juri, Flynn, Rita und Estelle. Und ja, so ist mein Setup. Könnt ihr auch pausieren, wenn ihr sehen wollt, was ich hier alles ausgerüstet habe? Und so, so, da habe ich ausgerüstet. Ich habe bis auf Rita, glaube ich, alexandrit gegeben, allen für den Ring damit sie mehr zaubern kann. Ich habe, glaube ich, noch bei ihr ja, ich habe bei ihr noch alles hier abgestellt, außer die super Dinger natürlich dass sie alle möglichen dinger ja auffährt aber ihr habe ich auch alles abgestellt wieso warum habe ich bei ihr alles abgestellt das weiß ich gar nicht mehr so bei natürlich noch alles an okay so kann ich jetzt den finalen boss mal tackeln wäre gut ich hoffe wir gewinnen diesmal wir es gibt natürlich alle cutscenes hier weil wir die schon zweimal gesehen haben einmal eigentlich nur und ja gehen wir rein in den kampf marinen jetzt fertig ja, ja, ich schon zweimal gesehen also diesmal schaffen wir den die ersten beiden dinger sind natürlich kein problem aber die dritte phase ich glaube beim erstmals die begegnet bin habe ich sowieso irgendwie nicht weiß nicht mich angestrengt überhaupt zu gewinnen gebe ich auch zu aber diesmal ändert sich das So, wir machen direkt mal magisches auge ich mach den ja, jetzt habe ich Level überlebt, erreicht obwohl ich drei benutzt habe. Ist ja eigentlich Komm her. so, müsste schon mal gut an. Ne? Ich drücke X, wie ja, einfach da. Wir sind noch am Reden so das sind schon mal 200.000 fast gewesen ich habe noch mal über limit 1 reicht. warum ach oh. war ich dieses dings okay ja, er hat ihn, das war nicht so eine kombo ist, ne? eine bestimmte art von Combo erreicht habe dann geht er ins überlimit glaube ich ne? Da das ist natürlich jetzt gar kein Problem hier, dazu machen. Ne? Hm, hm, hm, hm. So. Mit einem schweren haben wir bis jetzt auch noch nicht am Hals, merkt gerade. Aber kommt mal alles, ne? Okay. Das war auch echt nies gemacht, ey. Ich jetzt mal ganz ehrlich bin hey, da wirst du dafür bestraft hatte irgendwie sehr ordentlich beim ersten Spiel durchlauf hier gespielt hast ne? dann bist du ja reingelockt sag ich mal eingesperrt diese in dieser äh, diesen finalen kampf muss noch extra hier irgendwie hoch trainieren überhaupt das spiel durchzuspielen bin ich nicht so dolle Aber ja. erste Phase überhaupt kein Problem. Ich werde noch nicht mal mein überlebt hier einsetzen. Nein, ich hätte noch mal 28 Treffer glaube können. Ich glaube dann kommt das überlebt, ne? ja du kannst mir die abbrechen ich habe oben immer weiter angreifen und so du kannst nichts dagegen tun so das schon mal mit der ersten form so jetzt wird anfangen ein bisschen nervig zu werden war schon das mal gesehen so, okay okay zweite form jetzt wird es nervig und ich gebe jetzt überleben das ne? hat ja nichts dagegen ne? Der schon an zu zaubern ne? das den hier warum wow, hat das schon wieder nicht geklappt Ey, das kotzt mich so an ich habe x gehört Man kann er halt doch nach Dings einsetzen, nach exklusiven Dingern. Hey. So, 65. 60, äh. äh, Level. Ich wollte schon sagen, wie komme ich jetzt auf 65? habe ich da gelesen? Na, jetzt wo Estelle nicht ihren Feenring ausgesetzt hat hat doch ein bisschen länger äh, kürzer bis ihre tp aufgebraucht hat Aua. self hilfe bitte so. Bin der einzige der irgendwie schaden ihr merke ich gerade so. unser erster spezifik immer nur zehn haben ich da noch mal erwähnen und der pf, ich überhaupt irgendwas machen kann überlebt mit gerade. Mm. zack zack warum bin ich da nicht gestorben ey. nein ich renn wenn weg kann ich jetzt schon weiß nicht meine ganzen tränke des lebens hier verballern ich ja nicht weiß, wie schwierig das gleich wird mit der dritten Form. ich weiß nicht, wie schwierig das wird. Ich habe es ja schon erlebt, aber trotzdem ist ja jetzt nicht unbedingt. ja ja. mal kann ich mal treffen mit irgendeiner art ich bin ein bisschen konzentriert wie man natürlich sieht oh, jetzt sind meine ins abgeschlossen abgeschlossen siegel ist da so. so, fast die elfte haben wir schon abgezogen mit sehr wenigen problemen bisher Dings hier ab, oh Gott sei Dank, auch dieser Beschwerde geheilt. So, äh, dann machen wir einmal Leckerei. So, bestimmt, Augen mit der die man hier machen muss. In dem Kampf, ne? so ist. Spezifik kette für alle. Und wo? Oh, hier geblieben. Na, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. oh, ehrlich. Geht gut. Nein, boah, jetzt habe ich schon wieder die Dinge verballert. Ey das gibt es jetzt nicht muss ja ausgerechnet passieren jetzt wieder so also lange hat nicht in der dritten form gleich ja passiert habe ich ja nichts dagegen hier können wir uns noch fehler erlauben in der form würde ich sagen macht die form jetzt auch nicht so sehr viel schwieriger finde ich jetzt mm, mm, mm, mm, mm. Boah, ich komme auch nicht dazu den irgendwie hier zu kommen Ah. den hier meine, das ist voll geil na ja, komm gibt eine mystische art tankt so, das so müsste halt letztes mal sein dass wir die sehen was für ein statt der kampf ey. Okay. Aber zwei Leckereien vor hey, ich hau den ja voll mit kombos zu, ne? Und ich krieg trotzdem irgendwie keine Combo-Treffer anzuhalten, ja? Voll schwer hier in dem Spiel. Ja. Oh mein Gott, ehrlich? habe halt mich mal jemanden bitte. Ja, okay. Mit jemand meint natürlich ist Hell hier vom Deck. Also ich hau den mit dem Treffern kaputt, aber ich kriege immer nur drei, vier Treffer. ist voll die gibt's jetzt nicht, da ja, Junge. Also kannst du mal wenigstens so tun, natürlich angreifen oder so. Und jetzt brauche ich heute ja noch eine ein Art, mich hier von dem Ding heilen. Nein, hallo, genau diese Kombi habe ich vor der habe ich mich gefürchtet. Immer als Glück macht er immer erst vor seinem Mission, aber wenn er danach machen würde, ne? halt sterben würden, dann würde ich das nicht so toll finden. Erfahren die mit Fang. Zack mal mehr schaden jetzt mit denen die fertigkeit drin habe oh junge lass dich doch mal ketten geht er macht uns ja kaum schaden da ich mir diese mystische art final fantasy sein mystische art was jeder boss hat jeder finale Boss in Final Fantasy hat irgendwie so eine Fähigkeit, wo du eine AP auf 1 reduziert kommst. Jetzt macht der auch so, weit, so, das haben wir jetzt schon zum dritten Mal gehört. Ich hoffe, diesmal können wir den auch erledigen. Ja, die katzen lasse ich noch mal an, weil ich die voll cool finde. Den Farbwechsel und also was. Nein, nicht irgendwie eine Wahl geben müssen. Wir ja. sogar das Spiral Drachen gesagt auf Deutsch. So jetzt kommen. Jetzt muss ich das aber auch schaffen, Kollege. Guckt so cool aus. Schade, der Kampf nicht in diese Perspektive läuft. Diesen Farbwechsel. Mit diesen inventierten Farben. Ihre Shinies Entertainer-Käyer-Oom, mir mich an mich an mich an mich stärker mich an todeswaffen an stärker worden mich sie es irgendwie nicht stärker wo sie irgendwie nicht stärker geworden sind Wäre so ein Donner, den Flintschwert gewesen. Sieben Kampf gewinnen. Da, ja was ich machen muss, ey. komm her. So, Schnauze voll jetzt geht es ja den kragen Na, pass mal auf ich bin immer noch ja. Ja, so von klar so und sind immer noch auf die fresse gibt es ne? dann weiß ich auch nicht glaube ich nicht einfach ja der macht uns eine menge schaden So, ich würde ich mal gerne analysieren aber lässt irgendwie nicht 82 wird schon gehen, nur voll viel hohe Werte und so, aber oh mein Gott! Peter, warum kommst du so nah an uns heran? Diesmal schafft man ja, das. Ist mal halt. Ich habe ein Gefühl es meinen Lenden. irgendwie macht er ja nicht besonders viel. Versucht die ganze Zeit zu zaubern, aber ich hatte ihn die ganze auf. Ja, ich glaube, wenn man den fertig macht, aber den seine mystische Art macht, glaube ich, viel Schaden. Also ja. gar trifft da überhaupt alle. alle heilen. Wenn er sowieso getroffen, also... Also ich werde auf jeden Fall da Außerhalb, Außer... Nein. Okay, das macht nicht so viel Schaden. doch. warum musstest du noch ausgerechnet es Estelle ist in Sicherheit, also... ich dich angreife kann es zählt uns hier will alle hoch ein weg von der schon wieder Ey, willst du mich verarschen urknall hallo Komm her du da kann doch nicht so schnell hintereinander an ein wie einsetzen hallo ja, voll verkackt ja Was soll ich denn dagegen machen ey? Immer noch über Limit Äh Komm her Ja ist voll Vollgebracht. macht ja, mach mir immer noch voll viel Schaden ey. gehört. Okay, der kann jetzt nicht so schnell. Ja, ein mystischer Arzt. Auch nicht wäre ein bisschen unfair. Oh mein Gott, ich hab doch Teil, oder? Äh, Siegel, Siegel, Siegel, Der macht so viel Schaden, ey. Wir haben noch alles, Tyler. Also. Ich wahrscheinlich zu einsetzen muss dann wird der kampf zwar eine ewigkeit dauern aber dann haben wir den wenigstens hey, also was hier Weil wir frecken ein bisschen zu schnell die angriff man an viel zu schaden und oh, zack aber ich habe lieber einen sicheren sieg als hier noch mal reingehen zumindest hier vor allem wenn er irgendwie zwei mystische arzt direkt hintereinander ey das ist überhaupt nicht lustig ey. So, das heißt den seine mystische art müsste jetzt noch 4000 schaden machen oder so und nicht alle killen außer der macht das und er äh, natürlich Oh mein Gott! Warum ist sie denn jetzt nicht verreckt Sie hatte doch Dings, ja? Diese Pille ausgerüstet, ausgerüstet. Jetzt diese Pillen stark. Ja, dann nimmt sie auch doppelten Schaden. Da hätte doch eigentlich breiten müssen. Ich bin jetzt mal fragt Zustand, wenn ich abbekommen habe abgekommen bleibt doch hier schafft er immer noch nicht kann das sein nein gehen ich hoffe ist da los kommt trotzdem drei stimmt ja ich bekomme mehr als ich einsetze das gibt es jetzt nicht junge ich krieg den immer noch nicht daumen dazu weitergeht ich habe den erst mal unter 1 Million nein geh nicht auf die los Mann. Nee. Ähm, pille pille so, äh, mein wunder gummi Ach, jetzt kommt er wieder damit oh, läuft gut wir dem, wir tun den schaden anrichten blöd Okay, der scheint irgendwie mehr das einsetzen zu wollen. Ein bisschen nervig ist. Warum tun jetzt einige davon immer verrecken? Was soll das? Warum tun jetzt einige Leute davon jetzt immer verrecken? Was soll das? Wir überleben das doch sonst immer. Nein, nicht ist hell, Boah. ich krieg den immer noch nicht da, dazu weiter so weitergeht ey junge gibt es halt einfach nicht Hör auf Und ich habe auch nichts was ich hier gegen mehrere einsetzen kann nicht mehrere wieder beleben kann ey. ich werde jetzt nicht noch mal bis level 100 trainieren ja mein ey, das gibt' ich krieg den immer noch nicht down ey. ich nein geh weg von ihr das ist doch voll die verarschung müssen jetzt betäubt was ja wie viel schaden ich noch krieg erst was machst du da was zum teufel warum tut die nicht wieder die greift den lieber an nein geh weg nein geh weg von ihr ich krieg da kotzen gerade warte mal nee. so kannst du mal wieder Lita wieder beleben estel junge gibt es nicht So wie rita wiederbeleben, damit sie jetzt noch so kriegt, ne? oh, jetzt bin ich wieder. Rita wurde auch nicht rechtzeitig wiederbelebt. Ey, wie weit soll ich denn ja noch trainieren? Hey, Junge. Ja, geh weg. Okay hey, gut. ja wie ruhig auf mich los ey. junge es ich krieg ja echt da Kopf ich kannst du mal die leute wieder leben ey? ich kann nicht so ich kann nicht hier für jeden mal meinen dings wird meinen, meinen trank des lebens oh mein gott ey. Oh mein Gott! mir sagt mir nicht, ich bin der Einzige auf der Welt, der ja so ein Problem hat mit dem. Oh. Lass sie, sein sauber. Oh mein Gott! Oh Gott, ey. So, jetzt sind wir mal alle wieder am Leben. Also, dann hat mir alles teiler, ey. mich hier gerade echt auf nein jetzt mach doch trifft doch das ist jetzt nicht wahr so komm her schreibt einfach dein über die mitte so funktioniert das glaube ich ne? der blick hat sowieso noch mal raus ey. Gleich erstmal mal ein paar Sekunden am Boden, hoffentlich nee, überhaupt nichts zu machen. Okay, warum verreckt Rita die ganze Zeit dadurch? Sonst haben da auch immer alle überlebt. Nein, geh weg von ihr. Hey. So, teil uns nicht erst jetzt verliebt sie wieder danke so, wir haben uns noch eine leckerei rein. So, die hälfte haben wir kommen so, mehr als die hälfte kommen mal das war übelst nervig dieser Bosskampf, aber pass auf jetzt hat er noch eine form danach da ja, weiß ich nicht wenn ich normalerweise leveln die die äh, finalen boss ja noch mal auf wenn man irgendwie weiß ich eine optionale dungeon oder so erledigt hat oder irgendwie so was bei richard aus Tales of Grace F. Ich hoffe, das wird jetzt auch nicht noch mal der fall sein er vor allem wieder nur noch das einsetzen ey. Die eine muss Art die könnte ich jetzt voll denken Aber jetzt setzt er die nicht mehr ein, jetzt setzt er nur das ein, diesen One Shot hier für Rita. Da okay. Okay, Rita wird wieder belebt. Kann ich wieder Belebung oder so gelesen Aber oh ja, das könnte wahrscheinlich einer der schwierigsten finalen bosse aller zeiten sein wohl ne? eigentlich nicht man kann eigentlich bin mir ziemlich sicher man kann auch bis level 200 trainieren also so not könnte man immer noch hier au, au. Kampon, perfekt. Nein, ich brauch Dings. Eine halbe trank, bitte. Vergessen oh, wir die ganze Zeit. So, oh Gott, ist halt keine Dings mehr. Was zum? Wer benutzt die Items? was Hey. Er hat gesagt, ihr dürft ne? ja, Kann jetzt ein bisschen zu <lacht> Wir ja gerade passiert. Ich will ich, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum Rita jetzt die ganze Zeit immer freckt Oh mein Gott, gehst du weg von ihr? So. Äh ich mal ein wieder einsetzen sind da wir haben dann noch fünf stück ey. nein der macht irgendwas oh Gott, ich will gar nicht wissen was der zaubern kann ey. der heilt sich selbst und das ist jetzt nicht wahr Der kann sich auch noch hoch ein ey. haben wir es jetzt nicht weil ich finde schon der Boss ist schwierig genug ey. Ich muss er sich auch noch hoch ein ey. warum kann das, verdammt noch mal jeder boss in diesem spiel Hey. Nein, oh, ich hatte beides. Oh, gut. Oh, sehr gut. Ich geil. Ich glaube, von Flynn. Sehr gut gemacht, mein bester Freund. Zack. Oh nein, es ist trank Es gibt auch in die Heiloffensive, glaube ich. Mein Schinken, mein Schinken. Vielleicht ja, haben wir den kommen. Da war ja noch 150.000. Vielleicht tot. Äh, hier. Gott rita wird jetzt gleich klappt recken aus irgendeinem grund hat jetzt nicht genau weswegen nein ich will nicht verrecken danke gott ich bin verwirrt mit jetzt setze ich arzt ein also, warum setzen jetzt nur noch das ein und warum tut sie verrecken jetzt dadurch oh mein gott nee, ne? hey ne ne jetzt nicht echt oder ich verarschen ja, super hey was kriegt mich hier so auf ne? Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu was wahrscheinlich der letzte Part vor dem finalen Boss sein wird. Unser, weiß nicht, dritter Versuch gegen den finalen Boss und ja, ich habe trainiert, ich bin Level 90 mit allen Charakteren, habe alle Sachen gelernt, die man lernen kann, glaube ich, hoffe ich, ich meine ja, nee. Gut. Und ja, ich habe noch ein paar Titel gefarmt, weil ähm, also nicht, ich habe mal irgendwann Folgenden Titel bekommen für Flint tödlicher Ritter der Sieg durch einen entscheidenden Schlag. Die ultimative Technik sie ist die Zeichen eines wahren Ritters. Und ja, dann bin ich irgendwie weiß nicht so zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Titel wahrscheinlich bekommen habe, weil ich tödliche Treffer gemacht habe. So eine bestimmte Anzahl. Und ja, Juri hatte auch so einen Titel Todesfaust. Kann sein Gegner mit einem einzigen tödlichen Schlag außer Gefecht setzen. Und ja, dann habe ich mich dann irgendwann hier hingesetzt bin in dieses schwache Gebiet gegangen, habe jeden. Äh, kleinster Schaden gegeben und ja, diese Titel alle gefahren. hier tödlicher Pirat oder tödliche Lanzenstreiterinnen, was alles Titel sind. Für ich nehme an, wenn man mal nicht 100 Mal irgendwie einen kritischen Treffer macht oder so, ich kritische Treffer tödlicher Treffer und ja, habe ich dann für jeden Charakter gemacht, weil warum nicht? Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt level für den finalen boss weil sonst weiß ich endlich auch nicht mehr wir haben noch alle alles teiler und also was und ja welche einsetzen wenn es sein muss und ja hier ist uns geht aufgetaucht, dass ich nicht aufgerufen habe also ja bringt das herz einer Dame zum schmelzen okay, Kochen ich an. 絶品ああ、すでに結構でしょあ、うん。 ja okay aber wir haben nachher noch eine aufgabe die wir erledigen können und zwar wir gehen mal nach Dangrest, weil da ist ja dieser kochwettbewerb anscheinend jetzt wir können jetzt endlich mal ich habe nur irgendwo notizen ich sollte vielleicht mal reingucken ich glaube aber ich habe sonst nichts ne? doch mit äh mit Carol habe ich noch eine veränderte Art gelernt und zwar äh, Todesbebenfunke. Wo sind hier und das habe ich gelernt, indem ich ultimativ göttliche Zerstörung 100 mal eingesetzt habe mit äh, Athenor. Und ja, das hat er noch nicht gelernt. Und ja, gucken wir mal, wartet jetzt hier es Können wir jetzt hier rein? Können wir jetzt ja machen? Ja, wir können mal machen. Gut. Muss ich ins Kochkolosseum einzulassen möglich eine einleitung Einladung schreiben. aber ah, die repräsentanten der Gilde. Hervorragend. Sobald ihr drin seid, könnt ihr nicht mehr zurückgehen oder das Kolosseum verlassen. Habt ihr alles vorbereitet? Ja, keine Ahnung. Eure Teilnahme wurde bewilligt. tut mir leid, aber aus hygienischen Gründen darf ich eure leider nicht ins Kochkolosseum. Tut mir leid, Repeat. Du musst draußen auf uns warten. Oh. So, wer von euch tritt an? Weiß ich doch nicht. Ja, äh, äh, ich mache Petty's Kochtitel ja ausgerüstet, ne? Patty. Mit Petty am Ruder gewinnen wir bestimmt. Aye, aber dass das nur mir. Ich steuere den richtigen Kurs. Ich enthalte mich besser jeglicher Wettstreit zwischen den gilden und dem Reich. Ich warte bei Repeat. Damit die Beurteilung für abläuft, wird ein Mitglied jeder Gruppe auch Teil der Jury sein. Die Jurionen werden während des Wettbewerbs ernannt. und dann jetzt zeige ich euch die Kocharena. Ja, gut, was passiert jetzt hier, meine Damen und Herren? Das ist das Ergebnis, auf das alle gewartet haben. Das erste jährliche Menü der Fortuna wird gleich beginnen. Das kochduell wird präsentiert von seiner Hoheit oder der Gilden -Union und dem Co-Sponsor Markt der Fortuna. Und Carol ist da ganz schön hochgrätig veranstaltet. Hat Dieser kleine Prinz, der ja nichts Wichtiges zu tun. so zu Zuerst erkläre ich die Regeln: Das soll ist aus drei Gängen unterteilt: Vorspeise, Hauptgang und ein Dessert. Wettbewerb ein bisschen die jury durch geschmack präsentation gesamte komposition der speisen überzeugen nun zur vorstellung der köche für die gehen von den gourmet empfohlenen kochkünstlerin Köchin Patty. ich hätte mal irgendwie ja kochklamotten anziehen sollen Und für das ich aus den reihen der kaiserlichen ritter koch flints vor. wat ein flynn hochstapler ich enttäusche ich nur ungern aber ich bin der echte wenn ich auf ihre Seite schlägst, gebe ich keinen Pardon. Der Kampf zwischen den PS3 Exclusive Charakters, anders würde ich es gar nicht haben wollen. Jetzt mögen ohne weiter Verzögerung das erste kochtuelle der fortuna beginnen. Okay, Flynn ist doch gar nicht so ein guter Koch. Der vermasselt die ganze Zeit immer die Rezepte, wenn ich mit dem kochen will. Also, ja, fertig müsste halt im Sack haben. Los, Koch dafür weggehen. Jetzt werden wir die vorbereiteten Speisen kosten und bewerten. Okay, wird automatisch ja. hier äh, drei des jo desponsors und zwei Juroren der Wettbewerb werden die Speisen jetzt bewerten. Es beginnt das Kosten und Bewerten. Zuerst die Speise des herausfalls Es Köchin Patty. Süß, das kann man gerade noch essen. Der Geschmack geht so. Ich würde das essen, wenn jemand anders dafür bezahlt. Ja, also et etwas ist also das gemeine Volk. Das schmeckt irgendwie sonderbar. Kann es habe ich mich bei der Wahl des Kochs geirrt? Nein, das kann ich sein. Das ist unmöglich. Komm schon, das ist bereits das Ende für Köchin und Patty. Und die Speisen ist heraus, war es also jetzt reichs Koch Flynn. Oh, das sieht gut aus. Das ist ein Kunstwerk mit dem Teller aus Leinwand. Seit wann <lacht> Flynn vermasselt wortwörtlich jedes Mal irgendwie, wenn ich den kochen lasse? Man sieht nicht jeden Tag, ich weiß, ich schon angerichtet ist, dass man zögert hineinzubeißen. Dieser war hat das wesentlich am Kochen erkannt. Es ist ein zu unterschätzte kulinarisch Macht was ein fraß wie geht ja das ist los? unsere Jury bricht zusammen sie kommen alle nacheinander aus den latschen weißt du ja oder was denken sie anscheinend habe ich die falsche wahl getroffen es hat die nicht gebunden. das tut mir leid dabei dachte ich, ich hätte es gut gemacht es sakrileg ein Sakrile gegen die kochkunst du sollst im schaden versinken Lüpf. Ein Kulinarischer Schwindler mal wieder er einfach dem Rezept gefolgt wäre ist alles gut gewesen, aber er muss ja unbedingt seine eigene Note reinbringen. Es kommt davon, wenn man Rezepte nach eigenem Gusto verbessern will, was für ein Desaster und nun wird Zeit für das Urteil der heutige Sieger. Das Reich Koch flindert gewonnen. Watt <lacht> danke, dieser Das kann auch nur ein Traum sein. Belege das ein Albtraum. Sind Speisen schmecken grauenvoll, aber in den anderen Kategorien war er besser. Die sonst werden die Regeln auf den Seite gewesen. Deine Präsentation hat einfach nicht gereicht. Petty, wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr, wenn die gehen. Die Chance zur Revanche bekommen und dies ist das Ende der ersten jährlichen Menü koch der Fortuna. Bis zum nächsten Jahr. Da war doch Petty eigentlich einige Sachen hier gemeistert. Kochen kommt vom Herzen, verliere dich nicht in Äußerlichkeiten. Ich kann dir nichts beibringen. In unserer Gilde wirst du stets willkommen sein. Du jetzt auf meine Technik abgesehen, das nehme ich dich gerne als Lehrling an. Was? Äh, auf jeden Fall, war es ein gutes Zell. Ich freue mich schon auf, euch wieder zu treffen. lebt wohl. Tschüss. nur ist es leid, dass du es so lange warten das Repeat. Wurf, Wurf. Gute Arbeit, alle zusammen. Das musst du gerade sagen, Flint. Unglaublich, dass du für das Reich angetreten bist. Und ich bin Prinz begegnet, als ich hier auf euch alle gewartet habe. Wenn mich bitte kann ich ja wohl schlecht Nein sagen. Ach, ist doch nicht schlimm. Ich fand es sehr lustig. Bitte sehr. Was? Habe ich mal irgendwas bekommen? え動けなくなっちゃうよ。動けなくて<笑><笑><笑> Okay, aber irgendwie habe ich mir jetzt, weiß ich nicht eine Belohnung erhofft oder so. Na, wird nun nicht. Ist hier vielleicht noch irgendjemand der mir was gibt oder so? Oder hätte ich vielleicht irgendwie gut abschneiden, sondern hätte doch gar keinen Sinn gemacht. Ich meine, so oder so einer aus unserer Gruppe hat gewonnen. also Hätte ich ja wohl irgendwie eine Belohnung bekommen können. Keine Ahnung. Ich weiß noch, was ich äh, mit dem Rest des Parts mache, aber es wird wahrscheinlich nicht so lange jetzt hier noch dauern. Ist jetzt doch ein bisschen kürzer als ich gedacht hätte. Also, ja, ja ich weiß noch weiter machen können und ja, dann ja, machen wir noch mit dem Rest des Parts. Also bis gleich.